Herr Präsident, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, zuerst möchte ich mich beim Bundesrat für die Antwort bedanken. Ich möchte aber gleich anfügen, ich bin nur teilweise befriedigt und dies in mehrfacher Hinsicht. Erstens behauptet der Bundesrat, dass er jedes ihm zur Verfügung stehende Mittel für eine effiziente und glaubwürdige Asylpolitik einsetzt. Mit dieser Aussage habe ich, Frau Bundesrätin, schon ein wenig Mühe. Können Sie uns zum Beispiel sagen, wie oft wurde die Visapolitik genutzt, um die Rückkehr in ein spezifisches Land zu ermöglichen? Ich habe stark die Vermutung, dass die Visapolitik hier einen wesentlichen Nutzen bringen könnte, um die Länder zu einer besseren Zusammenarbeit zu zwingen. Zweitens, in der Antwort beschreibt der Bundesrat, wie gut er im Vergleich mit anderen europäischen Ländern zusammenarbeitet ist es ein Grund, um sich zu erholen und die schwierigen Ausschaffungen zu vernachlässigen. Ich behaupte im Übrigen nicht, dass die Bundesverwaltung nicht gut gearbeitet hat, im Gegenteil. Aber es gibt eben nach wie vor zum Teil große Probleme mit der Rückkehr von Ausländern. Und der Bundesrat scheint diese nicht zu sehen, was ich sehr bedauere. Drittens, um ihre gute Arbeit zu beweisen, Erwähnen Sie, Frau Bundesrätin, dass die Vollzugspendenzen zwischen 13 und dem 30. September 2018 von 45 Prozent zurückgegangen sind. So weit, so gut. Sie vergessen aber zu erwähnen, dass die Schutzquote im Jahr 13 29,9 war, während sie im Jahr 2018 um 60,6 angewachsen ist. Das heißt, dass der Bund viel weniger Wegweisungsentscheide, also circa minus 50 Prozent, trifft. Und so erklärt es sich, warum die Vollzugspendenzen gesunken sind. Ich erlaube mir, zu Eritrea einige Worte zu erwähnen. Der Bundesrat erwähnt, dass im September ein Ministertreffen stattgefunden hat und dass er seine diplomatischen Bemühungen für eine bessere Zusammenarbeit mit den eritreischen Behörden im Rückkehrbereich fortführt. Es ist gut, sich zu treffen. Aber was wurde diskutiert und welches waren die Resultate? Wurden die zwangsweise Rückkehr thematisiert? Gab es Fortschritte? Wurde etwas vereinbart? Was heißt konkret, der Dialog mit Asmara wurde verstärkt? Zu Algerien. Heute leben über 500 Algerier in der Schweiz, die unser Land eigentlich verlassen müssten. Der Bundesrat erwähnt, dass man sich regelmäßig mit Algerien austauscht, das haben wir bereits in diesem Saal gehört, und dass seit 2013 Gespräche im Rahmen des Migrationsdialogs geführt werden. Dann haben Sitzungen des Migrationsdialogs im Jahr 2018 anscheinend stattgefunden. Was wurde während dieser Sitzungen vereinbart? Gab es Fortschritte betreffend der Organisation von Sonderflügen nach Algerien? Ich finde, wie ich das früher schon äh, angemahnt habe, die Situation im Rückkehrbereich mit Algerien sehr unzufrieden. Und ich bin der Ansicht, dass der Bundesrat eigentlich es ähnlich sehen sollte. Die kantonalen Vollzugsbehörden sind auf jeden Fall mit dieser Situation, wie sie im Augenblick herrscht, auf keinen Fall auf der glücklichen Seite. Zu Afghanistan. Das äh, Bundesamt für Polizei hat bis heute keine Landesverweisungen wegen äh, Gefährdungen der inneren und äußeren Sicherheit der Schweiz gegen afghanische Staatsangehörige verfügt, schreibt der Bundesrat. Es wurde aber ein afghanischer Staatsangehöriger im Annur prozess verurteilt. Der Bundesrat sollte alles daran setzen, um das Urteil des Gerichtes zu vollziehen, also die sieben Jahre Landesverweisung durchzusetzen. Zu Irak. Grund für meine Frage, waren die fünf verurteilten Iraker, die immer noch in der Schweiz sind. Offenbar wird die Möglichkeit geprüft, diese fünf Iraker in einen Drittstaat zu überführen. Leider gibt die Antwort des Bundesrates da keine Auskunft. Gibt es Fortschritte mit diesen Verhandlungen mit Drittstaaten? Wurde diese Drittstaatlösung wirklich in Betracht gezogen? Oder ist der Bundesrat allenfalls dagegen? Wie Sie sehen, eine Interpellation sollte Klarheit schaffen und in diesem Fall verursacht die Antwort des Bundesrats mehr Fragen als Antworten. Ich hoffe aber, dass ich nun die eine oder andere Antwort von Frau Bundesrätin erhalte. Es geht schlussendlich auch darum, dass wir in diesem Themenbereich, welcher immer wieder sehr emotional geführt wird, auch Lösungen finden, aber vor allem auch in der Information- und Kommunikationspolitik des Bundes einige Schritte vorwärts machen damit eben solche Missstände klar auch in der Kommunikation bei der Bevölkerung ankommen.